Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder YouTube Live! Leute, ich wollte eigentlich ein Video machen, wie man alle Ostereier für das Osterevent findet. Und dann habe ich herausgefunden, dass YouTube Live ein ziemlich gutes Spiel ist, welches jeden Tag neue Eier an neuen Orten versteckt. Und dementsprechend, wenn ich das Video fertig habe, dann sind die Eier schon wieder an einer neuen Stelle. Aber hier ist zum Beispiel eins der Eier, das man so sammeln kann. Ich suche jetzt einfach mal ein paar der Eier. Wenn ich sie finde, perfekt. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr das Video seht, dann gibt es schon wieder neue Eier. Also könnt ihr vergessen, diese Spots hier zu nehmen. Das sind dann für euch schon veraltete Spots. Jetzt habe ich schon drei Eier. Es geht richtig gut. Und dann habe ich auch mal die Möglichkeit, hier ein bisschen die Map zu erkunden. Weil hier habe ich mich ja noch nie so richtig umgesehen. Under Construction. Das sieht so aus, als ob hier irgendwann mal irgendwas hinkommt. Was meint ihr? Was könnte hier für ein Update dann kommen? Vielleicht neue Wohnungen? Was steht da oben? Ah ne, da steht nur, wer gerade trendet. Ah, hier ist aber noch ein Ei. Okay. Also ich würde mal vermuten, dass da eine neue Wohnungen oder so hinkommt. Dann gucken wir mal am Strand. Meint ihr, Eier können auch unter Wasser sein? Auf jeden Fall ist ein Ei da hinten. Auf der Klippe. So. Dann können wir uns auf den goldenen Play-Button hier rauf begeben. Immer wieder ins Wasser rein. Immer auf die Yacht. Darf ich auf die Yacht rauf? Komme ich da rauf? Ja. Äh? Ah. Ne, ich komme auf die Yacht nicht rauf. Da habe ich keinen Zutritt. Weil sie mir nicht gehört. Aber das ist auch cool, dass sie sogar hier so im Wasser schwimmt. So viel Liebe fürs Detail. Ich muss sagen, das ist, das ist aktuell wirklich eins meiner Lieblings-Roblox-Spiele. Weil in diesem Spiel... Oh, hier ist der Diamond Play Button. Oh mein Gott. Weil in diesem Spiel wurde so viel Liebe und so viele Details gesteckt. Diese schwimmenden Dinger. Die Wasser. Also das hier ist ja nicht Roblox-Wasser, das ist selbstgemachtes Wasser. Und die Wasseranimation ist hier, ist animiert. Hier sind kleine Kleinigkeiten im Wasser, die darauf schwimmen. Das heißt, das Wasser wurde so gecodet, dass man es auch richtig benutzen kann. Die Umgebung ist richtig schön gemacht. Ein eingestellt, Beleuchtung, alles. Hier sind noch zwei Eier sogar. Ui. Die NPCs, die herumlaufen, die die Skins von Freunden haben Da oben ist einfach so eine Cone auf dem Baum drauf Warum denn auch nicht? Die Map sieht einfach schön und belebt aus Und das Spiel, es ist einfach so gut umgesetzt Es ist so gut umgesetzt Ich kann nicht aufhören zu staunen, wie schön dieses Spiel ist Auf was hier alles geachtet wurde Es ist, es ist einfach fantastisch ich habe gerade mal 8 von 15 Eier. Ich bin schon einmal über die komplette Map gelaufen. Aber die Eier sind natürlich auch versteckt. Das heißt, man kann die nicht sofort alle finden. Ich würde aber sagen, ich gehe jetzt erstmal in meine Wohnung rein. Und nehme das nächste Video auf. Weil hier geht es ja immer noch darum, ein YouTuber zu sein. Und als YouTuber muss man Videos aufnehmen. Dafür setze ich mich hin. spiele jetzt Cops and Robbers. So. Und sage dann, hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal wieder ein Video. Heute spielen wir wieder ein Video. Ich kann das einfach gar nicht mehr. Aber das muss ich ja gar nicht können. Ich muss ja nur klicken können. Und genau dieses Minigame kann ich nicht so gut. Wegen dem Input-Lag habe ich kein Gefühl für. Gerade eben hatte ich sogar das Gefühl, ich würde zu früh drücken. Und ich habe trotzdem zu spät gedrückt. Aber das Spiel nimmt es ja nicht so ernst, wenn man da mal ein bisschen daneben cuttet. Ich meine, ihr nimmt es ja auch nicht ernst, wenn ich bei meinen Cuts mal ein paar Fehler mache. Ich wurde noch nie drauf angesprochen. Und das, obwohl ich persönlich sehe meine Fehler ja überall und immer. Und das hier ist auch so eine Sache. Diese Wohnung ist einfach in so einem Haus platziert, man kann rausgucken, da unten sieht man alles, jeder hat seine eigene, es ist so schön und da steckt auch so viel Arbeit drin, ein Spiel so hübsch zu machen jetzt kriege ich 24.000 Aufrufe, das ist ein stabiles Video, ich würde sagen, da machen wir gleich das nächste Video zu, entfolgt ja, sollst du doch einfach und du nervst tja, Kommentar ist weg und ich spiele jetzt noch einmal Cops und Robbers weil Cops und Robbers Videos kommen scheinbar ziemlich gut an, gute Arbeit, gute Aufnahme und dann, das war jetzt zu früh, okay, oh das war sehr gut Okay, ich habe keine Ahnung, wann ich klicken muss. Ich komme damit nicht klar. 85% dieses Mal. Aber ist in Ordnung. Ich lege mich jetzt erstmal schlafen, während das Video hochlädt. Das war früher halt wirklich so, dass man während das Video rendert und das Video hochlädt, so viel Sachen erledigen konnte. Aber inzwischen habe ich einen guten PC und relativ gute Internetverbindung. Das bedeutet... Ich kann da gar nicht mehr so viel machen, während die Videos rendern und hochladen. Ich kaufe mir aber erstmal einen Salat, weil das kostet ja nichts. Ich habe mit dem Video 3.228 Dollar verdient. Stellt euch vor, ihr würdet so viel Geld mit einem einfachen Video verdienen, dass ihr in so ein paar Minuten erstellt. Das wäre so krass. Aber das ist nun mal YouTube live, ne? Einfach mal vor den PC setzen, ein bisschen hier klicken. Das ist das. Brillante. Dankeschön. Dann ein paar Schnippi-Schnippi. 100%! Oh mein Gott. Äh, den Rest werde ich aber nicht so gut packen. Oh doch, das war, das war ein gut geschnittenes Video. 97%! Oh, das wird ein Banger. Da bin ich gespannt. Ich zock jetzt einfach nur... Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Ja, yeah. Ach, ich kann dann gar nicht mehr weiterzocken. Man muss auch wissen, wann äh, gut ist. Oh, es ist draußen dunkel geworden. Das bedeutet, ich kann endlich wieder rausgehen, ohne von Fans belagert zu werden. Und da ist Louis wieder unterwegs. So, das Video kriegt... Wie viele Aufrufe meint ihr diesmal? 30.000 Aufrufe. Und damit kann ich mir jetzt schon einiges leisten. Ich habe jetzt äh, 28.000 Abonnenten. Ich gehe mal in den Shop rein und hole mir weitere Upgrades. Ich weiß gar nicht. Mein Bildschirm war, glaube ich, nicht der beste. Meine Maus auch nicht. Oh, Tastatur habe ich mir noch gar keine gute geholt. Ich glaube, ich investiere jetzt mal eine gute Tastatur hier. Für 17.000 hole ich mir die Blu das Blue keyboard Weil da sind gute Makros drauf, die mir dann beim Schneiden und natürlich auch im Spiel helfen. Dementsprechend gutes und wichtiges Investment. Aber ganz im Ernst, Keyboard und Maus sind so irrelevant. Solange ihr welche habt, die funktionieren, ist alles in Ordnung. An der Maus brauche ich persönlich meine zwei Daumentasten. Und auf der Tastatur hätte ich persönlich gerne vier programmierbare Tasten und das kriegt ihr auch günstig da müsst ihr nicht äh, da müsst ihr keine 300 Euro für ausgeben wobei ich schon ziemlich viel Geld für meine Maus und Tastatur ausgegeben habe und das nicht nur einmal aber ich kann euch sagen Maus und Tastatur da könnt ihr gerne sparen das ist kein Problem wenn ihr bei diesen Ausgaben nicht so viel Geld locker macht weil ganz im Ernst Wichtig ist, dass euer PC relativ schnell verarbeitet. So, hier noch zwei weitere Eier gefunden. Und wenn euer PC halbwegs schnell ist, dann reicht das. Ihr braucht eine gute Grafikkarte mit viel Grafikspeicher. Ihr braucht ausreichend RAM und halt eine CPU, die das Ganze nicht bottleneckt. Und jetzt gehen wir einmal in den Bosskampf rein. Beginnt in zehn Sekunden. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser bis dahin. Denn trinken ist auch wichtig. Und anstatt hunderte Euro für eine Maus und Tastatur auszugeben, gebt lieber Geld für gute Ernährung aus. So, wir schießen jetzt den Boss hier ab. Easy. Warte, ist der schon gestorben? Ich habe jetzt kurz nicht hingeguckt, aber ist mein Homie jetzt schon gestorben? Das ist nicht euer Ernst, oder? Wobei, der Boss, der Der Kampf, der kommt mir jetzt schon ein bisschen schwerer vor. Der schießt eine Menge. Aber ich kriege den Bosskampf jetzt auch ziemlich schnell hin, weil ich inzwischen auch weiß, dass ich ihn auf den Kopf schießen muss. Und nicht, wie ich beim letzten Mal die ganze Zeit da unten auf das X geschossen habe. Ich dachte mir so, das X markiert die Stelle. Naja, damit haben wir den Bosskampf dann auch gleich hinter uns. Und er ist besiegt. So schnell geht das einfach. Und ich kriege dafür 5 Minuten App-Campaign. Yeah, das ist episch. Das bedeutet, meine Videos werden gut laufen. Und das bedeutet, ich muss jetzt mal kurz ein Video raushauen. Damit ich auch was davon habe. So, setzen wir uns ran. Äh, löschen wir ein paar Kommentare. Wobei, ich lösche eigentlich nicht die Kommentare, bevor ich Videos aufnehme. Vor allem, wenn ich so viel Hate bekommen würde, würde ich mir die Kommentare doch gar nicht erst geben, bevor ich ein Video aufnehme. Aber naja, so ist das in diesem Spiel. Ich mach das jetzt hier schnell, bab. Lieber zu früh als zu spät. Ja. Und... Ja, das wird ein solides Video. Das veröffentlichen wir. Ich leg mich jetzt noch mal kurz schlafen. Das ist draußen nämlich wieder hell geworden. Und am Tag muss man ja schlafen. das ist das YouTube Live, Leute. Das ist das YouTube Live. Tagsüber schlafen. über irgendwelche Roboter besiegen. Und ich würde Käse essen. Oh, ich brauche mehr Cash für Cheese. Okay, warte, dann warte ich kurz, bis mein Video abgeht. Und mein Video geht ab. Oh mein Gott, 132.000 Aufrufe habe ich dafür bekommen. Alles klar, dann gönne ich mir doch direkt einen Salat. Und mach das nächste Video, weil meine Ad-Campaign läuft doch. Oh mein Gott, das zieht ja richtig. Ach, schade, dass ich CubePad gerade nicht spielen kann, weil ich noch nicht genug Abonnenten habe. Weil das trendet gerade, aber es ist egal. Mein Kanal ist gerade am Boomen und dementsprechend muss ich das nutzen und Videos raushauen, damit mein Kanal gut wächst. Und das ist auch etwas, was ich auf meinem persönlichen Kanal schon öfters vernachlässigt habe. Weil man hat nicht immer die Zeit, Videos zu machen. Es geht nicht so einfach und so schnell wie in diesem Spiel. Dass man einfach chillt, so zwei Sekunden schlafen muss, drei Sekunden Spiele spielen muss... Und äh, dann mal kurz was essen muss. Und dann ist man gut dabei. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich habe viele andere Pflichten. Und ich kann nicht die ganze Zeit Videos machen. Aber ich mache direkt das nächste Video, während das Video schon läuft. Und es hat wieder 122.000 Aufrufe, während ich schon das nächste Video aufnehme. Das ist der Hustle, Leute. Das ist der Hassel. Ich werde der größte YouTuber aller Zeiten, wenn ich so weitermache. So. Und langsam kriege ich das mit dem Schneiden auch besser hin. Ich weiß jetzt, dass ich sehr früh klicken muss. Oh, das war aber zu spät. Ah, das war zu spät. Aber egal. Irgendwann kriege ich schon ein Gefühl dafür. Alle meine Sets sind runtergekommen gegangen. Also lasse ich die Stats wieder hochgehen. Man kann jetzt einfach hier die ganze Zeit so durchgrinden. So, die Ad-Campaign läuft noch für zwei Minuten und die will ich nutzen, Leute. Ich will die Ad-Campaign nutzen. Ich esse einen Apfel. Mein Video geht schon wieder ab und es knackt schon wieder die 100.000 Aufrufe. Ich kriege schon wieder 10.000 Cash und kann jetzt den Haussimulator spielen und den spiele ich auch. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal den Haussimulator. Das ist mein erstes Haussimulator-Video. Super cool, super toll und jetzt schneiden wir schon das Video. Es geht so schnell. Es ist, es ist einfach schön. Wenn es im echten Leben so wäre. Wenn es im echten Leben so schnell und einfach gehen würde, wäre krass. Aber es ist ein Spiel. Und es ist ein gutes Spiel, das mir Spaß macht. So, die ad campaign reicht. Ein Video kann ich noch machen während der ad campaign Ein Video kann ich noch machen. Ich sorge nochmal für gute Stimmung. So, und... Esst nochmal einen Apfel hier. So, und dann kommt direkt das nächste Video über Haus-Simulator, weil das Video ging ab mit fast, zwei, nee, über 200.000 Aufrufe, 250, 263.000 Aufrufe, oh mein Gott. 263.000 Aufrufe, mein Kanal ist jetzt so am boomen, Leute. Aber das ist es, exponentielles Wachstum. Je größer der Kanal, desto größer kann er wachsen, solange man alles richtig nutzt. So, direkt das nächste Video hochladen, veröffentlichen. Das wird krass. Ich werde die 100.000 Abonnenten mit dem nächsten Video erreichen. Ich werde bald die 100.000 Abonnenten erreichen. Genauso wie Banks DKA da unten die 100.000 Abonnenten erreicht hat, mache ich das jetzt auch. Und ich knacke die... Es gehört nicht mehr auf. 293.000 Aufrufe. Ich habe den silbernen Play-Button für die 100.000 Abonnenten. Meine Ad-Campaign läuft aus. Das hat sich gelohnt, dass ich den Roboter da unten angegriffen habe. Ich muss auf jeden Fall, wenn, das, wenn der Roboter mal wieder angreift, die Welt retten. Aber ich habe 100.000 Aufrufe. Bruder, du hast mir bei 50.000 versprochen, ich kriege ein Handy. Ich habe 100.000. Ich hole mir jetzt das Nokia und dann kann ich vloggen. Yeah! Hey Leute, ich bin's Conny. Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Damit gain ich dann direkt Geld und Subscribers, weil ich die ganze Zeit vloggen kann. Alles klar? Oh, hier ist Crafter. Wir vloggen einfach mal so ein bisschen... Ich muss dafür einfach nur links Linksklick gedrückt halten. Wir vloggen, während ich die letzten Ostereier suche. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es überhaupt gibt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich suchen könnte. Runter vielleicht. Vielleicht doch im Wasser. Ah, selbst in dem Wasser kann man schwimmen. Das ist cool. Das Spiel ist so gut gemacht. Ich weiß nicht, wer das Spiel gemacht hat, aber die Leute, die das Spiel gemacht haben, die können das so gut. Die kennen sich so gut aus hiermit. Also riesen Props geht raus an die Entwickler von YouTube Live. Es ist so ein tolles Spiel. Als Immer als dieser YouTube-Simulator und ein, zwei, drei Teile rauskamen davon, ich fand das so lame. Ich hatte so keinen Bock darauf. Das hier, dieses Vloggen, das ist YouTube-Simulator. Aber das, was man da drin macht in der Aufnahme... Robot is attacking. Okay, da müssen wir jetzt mitmachen. Das gönnen wir uns. Die letzte Ad-Kampagne hat uns so viel gebracht. Dann müssen wir kurz unseren Stream beenden, um den Roboter anzugreifen. Oder können wir während der Roboter... Nee, während der Roboter kämpft, können wir nicht streamen. Das wäre aber auch lustig so. Hey Leute, ich bin's, Conny. Herzlich willkommen zu diesem 100.000 Abonnenten-Special-Stream. Heute besiegen wir einen Roboter, der die Stadt angreifen möchte. So, und das machen wir jetzt auch. Ballern ihn einfach ab. Wir ballern mit dem Ballermann. 5 Billion Playbutton, alles klar. Also in dem Spiel kann man auf jeden Fall sehr groß wachsen. Das ist halt auch typisch Roblox. Es geht sehr schnell und es geht sehr groß. Und ich kann auf jeden Fall genießen, wie die, sich dieses Spiel spielen lässt. So, wie fährt der Roboter noch? Wir haben ihn fast zur Hälfte besiegt. Das geht jetzt alles ziemlich einfach. Ich laufe hier einfach durch. muss einfach die ganze Zeit in Bewegung bleiben, sodass er mich nicht trifft. Weil er schießt gerade mit seinen Lasern. Wenn ich stehen bleibe... Oh nein, er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich stehen bleiben würde, würde er mich treffen. Und ich bin so blöd. Ich laufe nach links und dann nach rechts und laufe damit direkt in seinen Schuss rein. Okay, Leute, diesmal habe ich ihn nicht besiegt. Dann suchen wir halt die, die nächsten Eier. Wir gucken einfach mal, ob wir die irgendwo noch finden. Vielleicht kann man die ja doch unter Wasser finden. Ich kann auf jeden Fall unter Wasser streamen. Und hier ist noch ein Ei. Perfekt, das nehme ich dann einfach mit. So. Und jetzt fehlt doch, glaube ich, nur noch ein Ei, oder? Wo könnte sich das Ei verstecken? Wenn ich ein Ei wäre, wo würde ich mich verstecken? Die Frage müsst ihr euch immer stellen. Stellt euch vor, ihr seid ein Ei. Hm. Meint ihr, ich kann hier hoch? Nee, kann man nicht. Okay, dann werden die da oben auch nichts verstecken. Wenn die da schon unsichtbare Wände hinmachen, das wäre ja auch ziemlich unfair. Den anderen Spielern gegenüber. Hier, einfach am Strand. Alles klar. Damit habe ich jetzt, glaube ich, alle Eier. Ich gehe rüber zum Osterhasen. Nee, 13 von 15? Als ob mir noch so viele Eier fehlen. Hast du einen Tipp für mich? Ich will jetzt die Eier finden. Okay, zwei Eier brauche ich noch. Und die sind doch hier bestimmt irgendwo in der Nähe. Meinte die Eier könnten nicht sich hier drin verstecken? In diesem Wohnungen-Store? Ja, tatsächlich. Hier ist noch ein Ei. Okay, wir müssen in den Stores nachschauen. Okay, okay. Dann gucken wir einmal nach. Im Upgrade-Shop. Und im Upgrade-Shop finden wir... Please. Nix. So ein Mist aber auch. Und ich habe das letzte Ei gefunden. Es lag hier... Damit habe ich jetzt alle Eier gefunden vom Ostermontag. Ich kann zum Osterhasen gehen und der gibt mir dann meine Ostertruhe. Ey! So, ich drücke T, damit ich das Ding mal wegpacke. Ich öffne die Ostertruhe und ich habe ein Easter Carrot Bread bekommen. Zehnprozentige Chance, selten. Die Kamerafahrt, die war ein bisschen blöd. Man konnte nicht ganz erkennen, was es war. Und dann schaue ich einfach nach, was es hier noch so gibt. Es gibt demnächst Welten, verifizieren mit Twitter oder wie. Trete dem Play Studios Discord bei. Sag dir Claim Code. Sag das in Claim Code. Claim, okay. Und dann muss ich innerhalb von fünf Minuten die Referenz einfordern. Das ist ein cooles System. Auf jeden Fall auch ein viel... St Smarteres System als das, was Lauter X hat Wo man ja einfach irgendeinen Twitter-Namen angeben kann Zum Beispiel Roblox oder so Und So ist das immerhin ziemlich sicher Aber ich gehe wieder in meine Wohnung Gehe dann einmal mich ausruhen. Ein bisschen chillen, weil wir haben heute viel erreicht. 147.000 Abonnenten. Jetzt zocken wir einmal, essen dann nochmal ein bisschen was. Und dann nehmen wir nochmal ein Video auf. Vorher müssen wir wieder Kommentare machen. Hör auf, Videos zu machen. Ich werde nie aufhören, Videos zu machen. Du Hater. So. Und wir spielen das erste Mal Block Saven. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Block Saven. Es ist, es ist immer nur Zeit für die Begrüßung The Robot is attacking Aber ich muss jetzt das Video schneiden ich muss das Video schneiden Und ich hätte nichts davon Wenn ich jetzt gegen den Roboter kämpfe Weil das ist das letzte Video Das wir heute machen Und es wird ein Banger Ich sag euch Block Saven ist so beliebt bei den Zuschauern Hochladen, veröffentlichen Wir warten ab Bis das Video veröffentlicht wird Ich rufe mich nochmal hier ein bisschen aus Gehe da nochmal raus und das Video geht ab. Mal gucken, wie viele Aufrufe ich diesmal mache. Wahrscheinlich knacke ich sogar die 200.000 Aufrufe. Nee, nur 103.000. Okay, die Ad-Campaign, die hat richtig gezogen. Die Ad-Campaign hat mir wahrscheinlich doppelt so viel Stats gegeben, wie ich normalerweise hatte. Das war ja richtig krass dann. Alles klar. Aber ich würde sagen, das war es erstmal mit diesem Video hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos damit ich irgendwann auch die 100.000 Abonnenten erreiche. Das war's aber erstmal. Bis dann und ciao!